Dann arbeiten wir doch erstmal die Kultur ab, bevor wir uns von den vier netten Jungs bespaßen lassen. Also, ein bisschen umgucken auf der Terrasse. Wir sind jetzt also am Rücken des Drachen. Was die Kamine da so sind, weiß ich nicht. Wir gehen mal nach vorne. Da kann man also an der aufgebauten Bar runtersehen auf die Terrasse. Und den darunter liegenden Balkon. Da ziehen Wolken auf, sehe ich gerade. Ja, da waren wir ja vorher. Kamine ja. Okay, das ist ganz einwandfrei. Der Rücken des man mit den Zacken drauf. Und das ist die Tür, durch die wir gleich verschwinden müssen. So, erstmal der Überblick übers Dach. Unsere Plätze haben wir eingenommen. She is just to feel, just to feel So we had a merry face <laughs> Switch you. do you feel you nothing for a hand Es war insgesamt ein magischer Abend. Erst diese unzähligen Eindrücke wieder, was Gaudis Kreativität angeht, eine sehr, sehr gute Führung. Dann diese leichte Stunde dazwischen bei toller Musik, guter Stimmung und unter dem Nachthimmel auch eine besondere Atmosphäre. Und es ging auch wirklich eine Stunde lang und jetzt kommt noch der Abstieg und ich hoffe sehr dass ihr euch auch das video anschaut vom kasabatlo innen